Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und ich bin die letzten Tagen so ein bisschen in Puring-Rausch wieder. Ich habe Swipe für mich endlich äh, nicht entdeckt, sondern es funktioniert. Ja, ich hatte die Rezeptur und jetzt hatte ich einige Bilder gebohrt und ich habe überall so ein bisschen Farbreste. Ein Bild habe ich gebohrt, dann dachte ich mir, da sind schon Farbreste. Aber die waren nicht die ganz. Und jetzt ähm, bei Swipen nimmt man, nimmt man immer für die Kissen so die Farbe. Ähm, ich nehme das von Baumarkt, das ist Glanzlatex. Aber da ich jetzt gesagt habe, nee, ich wollte die Farbe nicht mehr einmischen, ich wollte nur die alte verwenden, hatte ich noch ein altes Schätzchen. Das ist so: ich hatte einen Purik-Workshop und wir haben ein bisschen experimentiert und Gäuerpurikmittel ausprobiert. Und das war nicht so ganz, für Open Cup war das nicht so ganz geeignet. Dann habe ich alle Farben gesammelt und da ist dann so nette Grau entstanden. Und diese nette Grau nehme ich jetzt als Kissen. Und mal schauen, seht ihr, da kommt noch, auch noch ein paar Klumpen. Die hole ich dann natürlich raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ich mache jetzt nicht so ganz Kissen und Zweiten, sondern das bisschen anderes. Richtig ein Experiment. Und wie man sieht, die Farbe, die fließt schon fantastisch. Ich lasse das so ein bisschen fließen, damit ich sehe, wenn da so irgendwelche Klumpen sind oder so, dass ich die gleich wegflisse. Weil wie ihr seht, da sind so ein bisschen Reste. Das brauchen wir nicht im Bild. So, das ist auch etwas. Wie gesagt, das ist nur die Farben gesammelt von. So, und hier kann ich das einfach ein bisschen an die Seite, damit es schließt. So, so habe ich mein Leinwand jetzt grundiert. Das ist jetzt, wie gesagt, keine Kissen. Das ist so ein bisschen wie bei Open Cup. Und dann, was mache ich da drauf? In dieser Farbe war auch so ein bisschen Silikonöl. Ich mache da drauf jetzt... Jetzt wurde die Farbe schon hier noch ein bisschen in die Mitte. Das ist jetzt so, das wird jetzt meine Kissen, ja, so die gleiche Farbe. Und dann mache ich praktisch äh, Swipen drauf, aber ein bisschen, äh, ja, nach Reste moderne Art. Ich fange mit leuchtendem Blau und ich würde die ganze Farbe einfach weg. Weil wie gesagt, Rest ist Rest. Und ich wollte das nicht fünfte Bild <lacht> Aber liebe Purfreunde, ihr kennt das sicher, ja? Manche werden, werden lachen, manche werden sagen, jupp, passiert mir auch. Und dann habe ich so schöne dunkelblaue Ton, würde ich da reinpacken. Und ich habe ein bisschen Reste von Gold. Das kommt jetzt auch rein. Und wie gesagt, das ist jetzt pure Experiment. Ich weiß nicht, ob da was wird. Und nur so können wir erfahren, ob es was wird oder nicht. Ich habe hier noch Tropfchen von Metallgrau. Wie gesagt, alle Farben findet ihr dann in der Beschreibung. Das sind so Restfarben von anderen turing bildern Hier habe ich sogar ein bisschen Bronze. Oh, das wird bunt. So, das ist wirklich auch noch nur ein kleines, richtig kleines Teil. Und damit das Ganze heller wird, ich mache erstmal hier in die Mitte noch andere Blau. So, ein bisschen. So. Salah, gibt's nicht mehr. So, dunkelblau lasse ich auch, dass es noch ein bisschen das ähm, bleibt. So, das sieht so schön auge aus. Und dann nehme ich meinen Zellenaktivator und packe da rein. Huh. Ein bisschen mehr auch. Es bleibt auch noch ein bisschen würdig in meinen nachhaltigen Fläschchen dann doch reinkippen und aufbewahren. Äh, da Mit diesen zwei Farben mache ich nicht weiter. Und jetzt nehme ich meine, ich mache das jetzt mit härteren, ich nehme meine Visitenkarten. Und ich ziehe das jetzt so, wie es mir lustig ist, halt. Und mal schauen, was passiert. Ich sehe schon, dass der Silikon von unten funktioniert. Dann habe ich praktisch Open Cup schon. Und mal schauen, wie das Ganze reagiert. Leute reagiert auch. Cool. <lacht> Karte abwaschen. Und dann schauen wir in die Augen. Gehen wir in die andere Richtung. Einatmen, ausatmen, nicht vergessen. Ziehen, ziehen, ziehen. Leute, es gefällt mir. Wow. <lacht> also. So wie das bis jetzt aussieht, kann ich nur sagen, liebe Leute, Restfarben nicht wegschmeißen. Aber es ist noch nicht Endergebnis. Jetzt rutsche ich aus, nehme ich noch eine saubere Frosch. <lacht> Die andere war voll geschmiert schon und ich ziehe es weiter. Es ist wichtig bei Zellenaktivator, dass wir immer saubere Seite haben. Wenn ihr mich jetzt fragt, wieso, ich würde sagen, als Künstlerin, weil Schmutz im Bild entsteht. Ja. So. Alle gute Dinge sind drei. Ich nehme noch meine dritte. Aber bevor ich sie nehme, ich wollte jetzt dieses Muster, dass das nicht komplett weggeht. Ich würde das hier so ein bisschen. So reinziehen. Ja, so ist es schön. So gefällt mir das. So. Und vielleicht so. Und vielleicht so. <lacht> so. So beginnt der Spaß. Und so. Ja, Schmetterling. Das sieht so ein bisschen wie Schmetterling aus. Aber es reicht. So. Ja. Aber hier als Zeil mag ich nicht. Ich ziehe noch hier so ein bisschen das raus hier ist noch viel Weiß, ich würde von diesem Weiß, weil das ist diese Weiß, das ist der Zellenaktivator. Ich ziehe das, hier nehme ich das und ziehe ein bisschen so. Ah, ist ausgerutscht, aber mal schauen, was passiert. Cool! So, und jetzt, wie immer, fange ich an, das Bild zu bewegen. Ich mache das lieber stehend. Wow! Leute! <lacht> <lacht> kann ich euch nur sagen, schmeißen sie eure Farben nicht weg. Es lohnt sich experimentieren, ein bisschen neues probieren und auch Puddingmittel von Goethe. Viele finden der gut, ja. Es ist nur bei uns für Open Cup hat es leider nicht funktioniert. Ich würde noch weiter experimentieren und äh, ja, die richtige richtung rausfinden. Ich bin schon hartnäckig, aber mindestens für Untergrund als Kissen ist das hervorragend. Ja, und dieses anthrazit grau schaut euch mal, das, das ist einfach kleine Baby, die lebt. Ich helfe das an die Ecken ein bisschen nach. Und ich denke, hier würde ich das auch ein bisschen nach unten ziehen. Weil, wie ihr seht, an die Seite öffnen sich auch, wenn ich dann so drehe, öffnen sich hier weitere Zellen. Ich das noch mehr nach unten. Ja. Was soll ich sagen? Das coolste Ergebnis ist mit, mit den Restfarben. Das könnt ihr selber sehen. So tolle Kontrasten, so tolle Effekten. Also liebe Leute, Swipe funktioniert auch auf dem Kissen aus den Restfarben und ich bin gespannt, auf wie es trocken aussieht. Aber sonst das, was ich jetzt hier sehe, ich würde sagen, <lacht> schade, dass ich zu wenig von diesem Metallic Grau Farbe habe. Sonst würde ich richtig sofort ein großes Bild daraus noch kissen und erkennen, dass wenn man gisst und wenn etwas läuft, da kann man gar nichts aufhören. Aber ich denke, für heute reicht's. Und nicht vergessen, immer Schutze dabei zu haben. <lacht> Weil wenn man in Rausch ist, könnte das passieren. Sonst wünsche ich euch einen fantastischen Tag oder Abend oder morgen, je nachdem wann ihr das Video gesehen habt. Und wenn das nützlich war, und es war spannend, vielleicht für euch auch genauso für mich. Dann abonnieren Sie meinen Kanal. Folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook. Und stellen Sie mir Fragen, posten Sie mir eure Bilder. Ich bin gespannt auf eure Restfarbenbilder. Und bis zum nächsten Mal.